Und ich kann euch sagen, Kollegen, ich werde heute nur hier vorne nur kurz sprechen, auf der Konsti werde ich noch etwas ausführlicher sein. Ich kann euch sagen, ich könnte ein ganzes Buch darüber schreiben, wie Union Busting und Betriebsratsbashing, also sprich äh, Gewerkschaften und Betriebsräte platt machen, die sich wirklich für Interessen der, Arbeitgeber, der Arbeitnehmer einsetzen, also wie das passiert. Erst gestern hat ein Arbeitgeber in einem namhaften äh, Betrieb hier am Frankfurter Flughafen das Wahlausschreiben runtergerissen, das der Wahlvorstand aufgehängt hatte. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir weitergehen, entweder einstweilig Verfügung. Jedenfalls kommen wir damit möglicherweise außerhalb der Fristen, sodass wir unter Umständen in eine betriebsratslose Zeit kommen. Das ist ein Straftatbestand des Arbeitgebers. Und sowas erleben wir immer wieder, dass der Paragraph 119 des Betriebsverfassungsgesetzes ständig verletzt wird. Und was viel schlimmer ist, die Behörden... Die sind da nicht hinterher. Also das Regierungspräsidium in Darmstadt hat eine Staatsanwaltschaft, die, für die auch für die Frankfurter Betriebe zuständig ist. Und ich habe schon erlebt, dass eine beauftragte Rechtsanwältin anderthalb Jahre lang keine Akteneinsicht hatte. Ja, und irgendwann haben dann die Zeugen keine Lust mehr gehabt auszusagen. Und dann hieß es von der Staatsanwaltschaft, ja, das Verfahren wird niedergeschlagen, weil kein öffentliches Interesse mehr besteht. Aber was ist denn das öffentliche Interesse? Ich habe einen Fall, wo ein Geschäftsführer einer Dienstleistungsfirma für Logistik äh, Initiatoren zur Rede gestellt hat mit den Worten Du schwule Sau, ich weiß wo du wohnst, was fällt dir ein? Und er hat versucht einen Kopfstoß zu machen. Ja? Das kam dann zur Sprache beim, bei der Staatsanwaltschaft und das Ende vom Lied war dann nach anderthalb Jahren dass er 600 Euro Geldstrafe bekam und einen Eintrag im erweiterten Führungszeugnis, wo ja normalerweise kein Mensch reinguckt. Dieser Geschäftsführer ist in einem Tochterunternehmen der Fraport zuständig ja, und macht dort Dienstleistungen mit vielen Leiharbeitern. Seine, seine Geschäftsführerin und spätere Ehefrau hat eine Initiatorin damals bei der Betriebsratsgründung zur Seite genommen. Wir haben das auf Band aufgenommen, aber es ist ja leider vor Gericht nicht verwendbar. Sie wurde bestimmt, du Hure, du Schlampe, was fällt dir ein, einen Betriebsrat zu gründen. Ich habe auch erleben müssen, dass ein Betriebsratsvorsitzender, der erfolgreich gegen den Einsatz von Leiharbeitern gekämpft hat, morgens überfallen wurde und ihm der Schädel eingeschlagen wurde. Also es sind nicht nur die üblichen Methoden Psychoterror, gegen Leute, die sich für die Interessen der Belegschaft einsetzen wollen, solange bis sie wirklich den Betrieb irgendwann mal völlig gebrochen verlassen. Es ist eine der schlimmsten Dinge, sie alle mit Abmahnung und 13 Kündigungen und, und sonst was zu überziehen. Es ist ein Psychoterror. Ja, natürlich hat die Linke dazu entsprechende Forderungen, denn wir müssen die Mitbestimmung im Betrieb schützen. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben der Demokratie in Deutschland und äh, Beschäftigte sollen nicht schutzlos sein. Die Interessen der Arbeitnehmer müssen gewahrt werden und deswegen hat die Linke auch entsprechende Forderungen, die, den Schutz der Mitbestimmung und die Ausweitung der Mitbestimmung. Ich denke, ähm, äh, Kollege äh, Wiegand wird noch nachher von Arbeitsunrecht darüber reden, was gefordert werden soll, zum Beispiel Schwerpunkt Staatsanwaltschaften. Wir müssen gucken, dass die Regierungsbehörden richtig arbeiten, das Regierungspräsidium, die Staatsanwaltschaften, und da müssen wir hinterher sein. Und das muss öffentlich gemacht werden. Ja, und dann sehen wir uns gleich noch.